Ich denke, man kann auch als vorwürdige Bibliothekarin durchaus Data Librarian werden. Da spricht nichts dagegen. Also auch wenn der Nerdfaktor entsprechend niedrig bleibt. Oh, okay. Achtung, Spoiler-Alarm! Heute geht es um Data Librarians und wer nach diesem Film noch denkt, Data Librarian ist so ein typisch klassischer, langweiliger Bibliotheksberuf, der hat sich getäuscht. Denn heute ist Lara Schruff hier, sie ist eine der ersten Data Librarians bei ZB Med. Schön, Lara, dass du hier bist und uns von deiner Aufgabe erzählst. Dankeschön, ich freue mich sehr. Wunderbar. Jetzt für alle, die es nicht wissen, weil Data Librarian ist ja tatsächlich noch absolut neu. Was ist Data Librarian eigentlich? Also unsere Aufgabe ist es hauptsächlich so die Brücke zu schlagen zwischen klassischen Bibliotheksaufgaben und der immer stärker werdenden IT, also IT-Einsatz und auch die Kommunikation mit IT-Kollegen. Das heißt, wir haben dann das Wissen von beiden Bereichen zumindest soweit, um dann quasi so ein bisschen dolmetschen zu können, wenn dann die Kollegen aus beiden Bereichen aufeinandertreffen und äh, genau versuchen da halt dann die Kommunikation einfach auch zu unterstützen, unter anderem. Kannst du mal so grob sagen, was sind so die klassischen Aufgabengebiete, in denen Data Librarians de jetzt arbeiten? Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also das sehe ich halt auch zum Beispiel an der anderen Kollegin. Wir hm. haben die gleiche Ausbildung äh, gehabt, aber arbeiten nach wie vor in unterschiedlichen Bereichen, wo wir unser Wissen einsetzen können. Ähm, aber wie gesagt, so grundsätzlich ist die Idee, ähm, dass wir äh, ja zum einen halt, wie gesagt, mit IT-Kolleginnen und Kollegen besser kommunizieren können und halt auch, dass wir äh, mit unserem Wissen unsere äh, Bibliothekskolleginnen unterstützen können. Ähm, das kann sowohl sein, indem wir dann äh, entweder Informationen recherchieren, weitergeben äh, oder auch, dass wir sogar kleine Skripte aufstellen, also sogar schreiben, um ihnen auch den Arbeitsalltag ein wenig zu erleichtern. Welche Kompetenzen braucht man dafür? Ähm, also man muss hauptsächlich eigentlich Spaß dran haben. <lacht> ja, weil lernen kann man eigentlich alles. Also ähm, klar, man muss so ein bisschen auch einen äh, Hang zur IT haben. Also sich äh, auf jeden Fall mit Computern gerne befassen möchten, programmieren lernen können. Ähm, programmieren ist ein gutes Stichwort. Welche Sprache <lacht> brauche ich als Data Librarian? Ist äh, eigentlich egal. Also es gibt einfach genug Sprachen, die sehr... Ähm, ja vielseitig sind, die man auch äh, unterschiedlich einsetzen kann. Es kommt auch da wieder so ein bisschen darauf an, wo man hin möchte. Ähm, weil in Bibliotheken lässt sich ja vieles denken. Also das kann von Metadatenverarbeitung äh, über halt wirklich so ja, kleine Programme schreiben bis hin sogar zu ähm, Web-Frameworks äh, entwickeln sein. Und je nachdem, in welchem Bereich man gehen möchte, kann man sich da natürlich dann Sprachen aussuchen, die darauf ausgerichtet sind. Oder man lernt irgendwas Universelles, was noch Möglichkeit alles abdeckt. Und äh, Gibt es sowas Universelles? Was wäre das? <lacht> Zum Beispiel halt Python. Mhm. Äh, und Python ist halt ähm, deswegen so universell, weil ähm, man sogenannte Third-Person-Libraries nutzen kann. Das kann man sich so ein bisschen ähm, vorstellen, wie wenn man sich Add-ons oder Plugins wie man immer es immer nennen möchte, an mhm. Programme, Browser, wie auch immer, andockt, um die Funktionen zu erweitern. Und da gibt es für Python sehr, sehr viele von diesen Libraries und die ähm, ja, gehen in alle möglichen Richten, Richtungen, also von Datenverarbeitung über, wie gesagt, Webframeworks frameworks ähm, und auch ganz spezielle ähm, Bibliotheken, die zum Beispiel halt auch verschiedene. Ähm, ganz spezifische Aufgaben ähm, nur übernehmen, wie zum Beispiel ähm, PDF-Erzeugung. Mhm. Und äh, das ist halt eine Sprache, mit der kann man unglaublich viel machen und sie ist sehr einfach zu lernen. Und wo hast du das gelernt? Also ich habe schon immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich konnte schon immer programmieren, nee. aber ich, ich konnte schon immer Programmiersprachen zumindest ansatzweise lesen. Das war einfach auch eher Interesse von mir. Und ähm, dann äh, habe ich, äh, ich glaube, es war 2018, das erste Mal einen äh, Library Carpentry Workshop mitgemacht, äh, bei Professor Dr. Konrad Förster mhm. bei uns im Haus. Und äh, ja, das war dann so, bin dann damit so da auf, diesen, auf diese Schiene gekommen, dass ich gesagt habe, okay, das macht Spaß, das interessiert mich und das möchte ich auch weitermachen. Mhm. Und äh, dann habe ich mich für den Zertifikatskurs Data Librarian an der TH Köln eingeschrieben und äh, genau, habe dann da den, diesen Kurs zu Ende gemacht und äh, darüber dann auch, ja, da das Wissen, so ein bisschen mehr angeeignet, um da auch auf eigene Faust weiter mich bilden zu können auch. Und dieses, diese ganzen Kenntnisse, die du jetzt in deiner Arbeit gebrauchen kannst, die hast du da gelernt? Also die Metadatenkenntnisse, automatische Erschließung, Information Retrieval, Datenanalyse, Visualisierung, diese ganzen Punkte hast du da gelernt, schätze ich mal, oder? Also von den meisten, was du jetzt aufgezählt hast, hat mhm. man auf jeden Fall die Grundlagen gelernt und also es ist halt nur in nur ein Zertifikatskurs, der auch ein halbes Jahr circa läuft. Mhm. Das ist jetzt kein vollumfängliches Studium, mhm. was über mehrere Semester geht. Das heißt, man kann aber zumindest so die Grundsteine legen, dass man so ein Gefühl dafür bekommt und so ja auch die die ersten Eindrücke und weiß, wie es grundsätzlich funktioniert. Und danach ist es aber auch einfach viel Selbststudium, sage ich mal, oder mit Kolleginnen sich austauschen mhm. und Genau, darüber lernt man halt auch unglaublich viel dann im Anschluss noch. Ich fände es jetzt total spannend, wenn wir mal sehen würden, was sind so praktische Anwendungsbeispiele, also wo genau kannst du es einsetzen? Du hast eben gesagt, du schreibst manchmal kleine, kleine Skripte. Was für kleine Skripte sind das, die du schreibst? Auch ganz unterschiedlich, je nachdem, was gerade äh, im Team anliegt, welche Arbeiten, äh, wo ich dann sehe, ah, okay, da ja, wird einfach sehr viel Zeit gebunden mit händischer Arbeit, die nicht nötig wäre wenn man denn da ein entsprechendes Skript oder kleines Programm für hat. Und ähm, das also ein ganz ähm, einfaches Beispiel ist, ich hatte letztens ähm, eine Kollegin, die hatte eine lange Liste äh, mit äh, Links zu PDFs, die halt äh, im Internet liegen und die gesichert werden sollten. Und sie hätte jetzt diese Links alle heins, einzeln auf rufen und herunterladen müssen. Mhm. Und da habe ich ihr dann mit wenigen Zeilen ein kleines Skript geschrieben und habe die einfach dann mal eben schnell heruntergeladen. Also Signaturen sind ja auch so ein klassisches Thema in, in Bibliotheken. Signaturchecker ist, soweit ich das weiß, auch so ein Stichwort. Erzähl mal, was heißt das? Genau, also das ist auch was, wo ich halt gesehen habe, dass äh, ja viele von meinen Teammitgliedern äh, über sehr viel Arbeit in etwas gesteckt haben, wo ich gedacht habe, okay, das muss einfacher gehen mhm. und das war nämlich zu schauen, wo Signaturlücken bestehen, mhm. äh, um diese dann entsprechend zu dokumentieren, damit halt nicht jemand äh, nachher denkt, da wäre ein Buch verloren gegangen. Und das sind äh, fortlaufende Listen. Mhm. Und äh, da habe ich dann also auch ein kleines Programm geschrieben. Da kann man also jetzt dann die Signaturen aus unserem Bibliothekssystem nach ähm, Excel äh, exportieren. Und in dieser Excel-Datei schaut dann mein Programm, äh, wo in dieser fortlaufenden Reihe von Signaturen etwas fehlt oder auch vielleicht mal ein Dublett ist, weil eine Signatur versehentlich doppelt vergeben wurde mhm. und spuckt am Ende dann eine Textdatei raus, wo dann diese fraglichen Signaturen aufgelistet sind. Super. Und, und wie sieht es bei Metadaten aus, wenn wir schon so in dieser bibliothekarischen Welt drin sind? Was ist da ein Anwendungsbeispiel? Ähm, also zum Beispiel, ähm, was meine äh, andere Kollegin äh, macht, die andere Data Librarian, die äh, kümmert sich um E-Book-Pakete. Da werden also ähm, Metadaten von Verlagen geliefert, die müssen aber noch für unsere Katalog ein bisschen aufbereitet werden. Mhm. Und da geht sie auch mit einem Skript dran, um die dann später in unserer Suchmaschine Livivo dann entsprechend auch anzeigen lassen zu können. Und äh, in meinem Bereich arbeite ich da viel mit offenen Schnittstellen, sogenannten APIs in der Regel, ähm, und kann dann da ähm, meistens mit einem Identifikator mir auch ähm, ja, zum Beispiel Publikationslisten dann automatisiert erzeugen lassen, ohne sowas dann auch händisch machen zu müssen. Also diese ganzen Beispiele zeigen ja, wie, wie großartig es ist, Programmierkenntnisse zu haben. Also Data Literacy ist einfach das, das Stichwort. Also wir haben jetzt diesen Bibliotheksbereich angeschaut. Jetzt würde ich gerne mal noch in diesem Bereich der Forschung angehen, weil das ist ja auch, ihr seid ja auch in diesen zwischen ähm, Gebiet zwischen Bibliothek und Forschung und wir bei ZBMet sind ja inzwischen beides. Ähm, also wie wichtig ist Data Literacy für die Forschenden aus deiner Sicht? Ja, also ist ja auch unglaublich wichtig, weil wenn man sieht, was unsere Forscher für Datenmengen prozessieren, mhm. das geht einfach nicht mehr händisch, das ist überhaupt nicht möglich. Mhm. Ähm, und äh, mit solchen Datenmengen muss ich noch nicht <lacht> arbeiten, ähm, aber ich habe auch durchaus, ähm, ja, bin in äh, Projekte eingebunden, wo dann äh, auch... Listen äh, gesammelt werden, die einfach schon so groß sind, dass sie nicht mehr händisch ähm, zum Beispiel zusammengeführt werden können. Mhm. Und ähm, das ist halt so ein Fall, das ist noch kein Big Data, aber für mich ist das schon eine sehr große Sammlung an Daten, die da mhm. verarbeitet werden muss. Und da bin ich zum Beispiel halt auch sehr froh, dass wir dann da zum Beispiel unsere Forscher haben, die dann auch damit ähm, umzugehen wissen, und die einem dann auch schon mal gerne helfen, wenn man da vielleicht ein kleines Problem hat und nicht weiterkommt. Das ist dann auch so die Kommunikation im Haus, dass man sich auch so ein bisschen im Haus vernetzt, um mhm. da so auch schon mal die Schwarmintelligenz vielleicht mal... Ja. Ihr ja, löst die Probleme gemeinsam letztendlich, ja, ne? das genau. heißt das. Mhm. Ja. Ja, das ist ein schönes Thema, das ist so diese Lernkurve. Ne? Du hast ja. ja anfangs gesagt, du hast ja schon Programmieren gekonnt, aber wie, wie ist jetzt deine persönliche Lernkurve da weiter äh, verlaufen? Beziehungsweise gab es auch mal so Frust auf dem, auf dem Weg? Ja, absolut. Also äh, ich hatte tatsächlich nach diesem ersten Library Carpentry Workshop, ich, ich glaube, das geht tatsächlich auch vielen so, ähm, dieses Gefühl, okay, das ist toll, aber ich hatte noch nicht so wirklich einen Pack an, wie man es wirklich richtig im Arbeitsalltag einsetzen kann, weil dafür auch einfach die Erfahrung noch nicht reichte. Und in dem äh, Data Librarian Zertifikatskurs konnte man das dann wieder ausbauen. Da kam, mhm. das ging dann so die Lernkurve nach oben und man mhm. dachte so, ach ja, super, jetzt habe ich richtig einen Pack an mhm. und kann was damit machen. Aber sobald man danach wieder auf eigenen Füßen steht, äh, kommt dann erstmal wieder so ein bisschen die, yeah. die Frustphase. Aber ähm, es ist immer auch so, oder was ich dann auch dadurch gelernt habe, ist, man muss immer so ein bisschen zurückgucken. Mhm. Und ähm, wenn man sich dann zum Beispiel auch Skripte anschaut, die man vor ein paar Monaten oder sogar vor einem Jahr irgendwann mal geschrieben hat und man schon selber sich diesen Code anguckt und merkt, ich könnte den jetzt viel besser schreiben, dann mhm. merkt man, okay, egal wie sehr es mich jetzt in den letzten Wochen vielleicht wieder geärgert hat, weil ich an einem Problem nicht weiterkam, ähm, die Lernkurve ist da, man sieht sie nur selber manchmal nicht immer. Lara, stell dir vor, du bist auf einer Party und sollst kurz erzählen, was du den ganzen Tag machst. Was sagst du dann? <lacht> ähm, also, wenn ich jemanden wirklich ganz grob meinen Alltag beschreiben soll, dann sage ich meistens, dass ich einen halben Tag ähm, katalogisiere und den anderen die andere Hälfte des Tages programmiere. Und macht das Skript immer das, was du möchtest, oder? <lacht> <lacht> ähm, sagen wir mal so, es kommt nicht immer das bei raus, was ich mir wünsche, aber ja. das ist in der Regel dann mein Fehler ja. und nicht der vom Skript. Okay, das, das ist Problem sitzt also vor der Tastatur. Ja, okay, ja. Also das Skript macht ja wirklich ganz ähm, stur nur das, was man ihm sagt und wenn man da selber dann einen Fehler einbaut oder mhm. irgendwas nicht so definiert, wie man es eigentlich haben wollte, mhm. dann kommt natürlich auch nicht das dabei raus, was man haben möchte. Mhm. Und ich bin ehrlich gesagt auch jetzt über diese ganze Erfahrung, man neigt ja immer so ein bisschen dazu, wenn irgendwas nicht so funktioniert, zu sagen, ah, der Computer tut wieder nicht, was ich ja, möchte. Das denke ich nämlich auch immer. <lacht> Und, ähm, ja, ich habe dann doch äh, mittlerweile gelernt zu sagen, okay, er tut nicht, was ich möchte, nee. aber warum nicht? Mhm. Und in der Regel war es auch mein Fehler ja. und nicht das Fehler du sitzt vom da Kopf? vor der Tastatur, so ein Mist. <lacht> <Das> <lacht> okay. ist wahr. Okay. Ich habe mir ja die Vorstellung, was, man muss ganz schön nerdig sein, um diesen Job zu machen. Also, hast du einen sehr hohen Nerdfaktor? Also auf der Skala von 1 bis 10, wie hoch ist dein Nerdfaktor? Oh. Wenn 1 ist kaum nerdig und 10 ist ziemlich nerdig. Ich würde mich mal so bei 6, 7 einpendeln. Okay. Also, es okay. ist noch Potenzial nach oben, aber und, und könnte ich jetzt auch mit dem geringeren Nerd-Faktor ein guter data Librarian <lacht> sein? Oder meinst du schon, er muss schon relativ hoch sein? Wie gesagt, das Interesse hm. sollte schon da sein. Mhm. Also ich, ich, wie gesagt, man kann ja grundsätzlich alles lernen, aber mhm. klar, wenn Interesse da ist, lernt man einfach schneller. Mhm. Ja. Ähm, ja. So, und äh, deswegen denke ich, so, daran gemessen sollte der Nerdfaktor zumindest schon ein bisschen ja. angehoben sein. Aber ich habe auch ähm, durchaus gemerkt, ähm, man kann sich dafür auch begeistern. Mhm. Also äh, es, es gab auch schon äh, Leute in ähm, ja oder Teilnehmer aus ähm, Library Carpentry Workshops, ähm, die sind, glaube ich, da reingegangen und haben gedacht so, ja, ich gucke mir das jetzt nur mal an mhm. und war nachher total begeistert. Ja. Also da muss man sich auch so ein bisschen einfach drauf einlassen und sich vielleicht auch mal begeistern lassen. Mhm. Und äh, gut, ich meine, selbst wenn man nachher rausgeht und sagt, es ist nichts für mich, ähm, mhm. man hat zumindest durch zum Beispiel diese ähm, Carpentry Workshops aber ein Grundverständnis mhm. und kann vielleicht auch das ein oder andere, was man dann... Ähm, im Arbeitsalltag mal irgendwo hört oder liest, sogar einordnen, womit man mm. vorher gar nichts äh, anzufangen wusste. Das ist also auch noch ein netter, äh, eine nette Begleiterscheinung tatsächlich. Also das heißt Offenheit und sich einfach mal darauf einlassen, einfach mal was Neues ausprobieren, das ist die halbe Miete. Ja. Und der Nerdfaktor kann dann auch ein bisschen geringer sein <lacht> und das Ergebnis ist trotzdem dasselbe, ne? Yeah. Ja, ja, doch, genau. Nein, also ich, ich denke, man kann auch als äh, vollblütige Bibliothekarin durchaus Data Librarian werden, da spricht nichts dagegen. Also auch, wenn der Nerdfaktor entsprechend niedrig bleibt. Oh, okay, okay. Also das, die gute Nachricht auch, es gibt übrigens auch, Python ist ja die, die Programmiersprache, die enorm hilfreich ist. Es gibt auch ein Whitepaper Paper zu, zu Python. Das lässt sich hier in, den, in der Infobox auch runterladen. Also auch, wir, wir versuchen an allen Stellen ein bisschen die Offenheit zu schulen für, für solche neuen Themen. Ja, also vielen Dank, Lara. Das war total spannend, dass du davon erzählt hast. Gerne demnächst mal wieder, dass wir sehen, was sind so neue, schöne Anwendungsfälle. Dankeschön. Ja, gerne. Danke.